Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, für mich bleibt der Tag der Freiheit, der Freedom Day, ein, immer, für immer der 8. Mai 1945. Ja. Meine Damen und Herren von den Freien Wählern, äh, lieber Herr Wefelscheid, ich äh, unterstelle Ihnen nicht, dass Sie das so gewollt haben, aber ich mahne Ihnen doch an, einmal zu überlegen, was sie mit ihrer Wortwahl und mit ihrer Sprache tun. In dem Moment, wo sie hier fordern, wir brauchen einen Stichtag der Freiheit, implizieren sie in der Bevölkerung, wir hätten keine Freiheit in der Bundesrepublik Deutschland. Ich will Ihnen sagen, das ist ein, ein gefährlicher und ein sehr eingeschränkter Freiheitsbegriff. Die Freiheit des einen endet immer bei der Freiheit auch des anderen. Und Sie können doch wahrlich nicht behaupten, dass wir bei allen Unterschieden und Diskussionen, die wir trefflich haben können, über jede einzelne Maßnahme in dieser Pandemie, die wir auch führen, die wir hier im Parlament führen, die die Regierung führen, die wir in den Parteien führen. Aber Sie können doch wahrlich nicht behaupten, dass wir nicht die Freiheit hätten zu entscheiden. Unterstützen wir die Regierungen? Am Sonntag haben wir wieder die Möglichkeit bei der Politik oder wollen wir eine andere Richtung? Wir sind nach wie vor ein freiheitliches und demokratisches Land und ich finde es gefährlich, wenn eine demokratische Partei suggeriert, dass wir das nicht wären. Wir sind auch in der Pandemie immer demokratisch, immer freiheitlich gewesen und alle freiheitseinschränkenden Maßnahmen waren von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung legitimiert. Ich finde es wichtig, hier noch nochmal klarzustellen. Meine Damen und Herren, mir ist auch nicht so ganz klar, was die Freien Wähler eigentlich da wollen. Ich habe gedacht, Freiheitstag heißt, alle Maßnahmen weg. Das haben Sie aber gerade nicht gesagt, Herr Wefelscheid. Sie haben in Ihrer Rede durchaus noch von weiteren Maßnahmen gesprochen. Sie haben explizit gesagt, die 3G-Regel soll weiter bestehen. Das war ja schon viel differenzierter wie Ihre Überschrift, aber ich glaube, so ein paar Tage vor der Wahl musste halt der blanke Populismus in die Überschrift, so nach dem Motto, äh, nächste Woche verkünden wir Corona ist beendet, die Freien Wähler haben das Virus ausgerottet und damit erhofft man sich vielleicht noch über die fünf prozent hürde zu kommen. Und das finde ich gefährlich angesichts auch der Debatte, die wir gleich führen über die Frage von Ida Oberstein, da müssen Sie etwas mehr Verantwortung auch noch beweisen. Sie können sich ja da noch entwickeln. Das ist in Ihrer Überschrift zumindest der pure Populismus. Und schauen Sie mal ins Vereinigte Königreich. Man kann sich das hier als Vorbild nehmen, man kann auch in die Richtung gehen, aber dann muss man den Leuten auch sagen, dass es dort viermal so wahrscheinlich ist, am Coronavirus zu versterben wie bei uns. Das ist ein Risiko, das kann Politik eingehen, aber es hat, man hat in der Politik die Verantwortung, das dann auch den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen. Nicht nur zu sagen, Masken weg, äh, alle, alle Maßnahmen weg, dann heißt es aber auch, die Wahrscheinlichkeit an Corona zu sterben ist viermal so hoch, wie sie jetzt ist. Das gehört dann auch zur Ehrlichkeit dazu und dann haben Sie die Wahl, dann haben Sie die Freiheit, aber immer zwischen mehreren Optionen und die sind auch nicht immer so ganz einfach, Herr Wefelscheid, wie Sie hier mit Freedom Day mal eben lockerlässig suggerieren. Und was Sie, auch nicht, was Sie auch nicht gesagt haben, ist, das Vereinigte Königreich hat ja gleichzeitig ein, ein unheimlich striktes Testregime eingeführt, das wir in Deutschland so gar nicht haben. Die, die, die testen pro Einwohner zehnmal so viel wie wir. Das, der einzige Ort, wo bei uns wirklich regelmäßig getestet wird, ist im Bildungssystem und an den Schulen. Und das ist auch gut so. Und wissen Sie, solange die in den Schulen noch Masken tragen und zwei- bis dreimal die Woche getestet werden, aber sozusagen in der Arbeitswelt in der Arbeitswelt immer noch keine Testpflicht gibt, da finde ich, dann kann man nicht einfach mal sagen, jo, bis Ende Oktober alles frei, sondern man muss, man kann die Diskussion führen, man muss die Diskussion führen, wir werden die Diskussion führen, Kollege Gensch hat es ja eben auch angedeutet, wann sind wir sozusagen so weit, dass wir da rauskommen. Aber das machen wir doch bitte anhand von objektiven Indikatoren, die nachvollziehbar sind und nicht einfach mal zu sagen, ja, jetzt Ende Oktober. Und dann, wissen Sie, wir wissen doch alle, gerade der Herbst, ist doch gerade für Viruskrankheiten Jetzt die Jahreszeit, wo die eher begünstigt werden. Meinen Sie, das ist so der richtige Zeitpunkt? Meinen Sie, genau jetzt zu sagen, mal alles weg, und um dann wieder zurückzurudern in Großbritannien? Diskutieren Sie gerade wieder darüber, Maßnahmen einzuführen, weil eben die Zahlen auch wieder steigen und das Gesundheitssystem weiter belastet wird. Meinen Sie, das ist der richtige Zeitpunkt? Ich bin immer sehr dafür, gerade was die Kinder und Jugendlichen angeht, möglichst viele Freiheiten und Teilhabe wieder zurückzugeben. Aber bitte auf der Basis von Fakten, von einem klaren, nachvollziehbaren Plan und ja, möglicherweise auch, mit einer Rückkehroption, wenn die Dinge sich wieder anders entwickeln. Und das ist eine verantwortungsvolle Politik. Sie haben ja jetzt noch fünf Jahre Zeit, das ein bisschen zu lernen, aber ich glaube, in so einer Krisensituation muss man verantwortungsvoller mit umgehen, als hier populistisch einfach nur zu sagen, Freedom Day und das Virus ist weg. Herzlichen Dank.